Meine Last-Exit-Sendung Februar ist online, den Link dazu poste ich unten stehend. Was erwartet euch in der Sendung? Einiges. Ein Event hat im Januar stattgefunden. Der Dalai Lama und Greta Thunberg haben gemeinsam eine Online-Konferenz zum Klima abgehalten in Anwesenheit. Von führenden Wissenschaftlern aus aller Welt. Diese Online-Konferenz ist kaum wahrgenommen worden, im Corona-Taumel ziemlich untergegangen. Parallel zur Konferenz haben die Veranstalter eine fünfteilige Kurzfilmserie zum Thema Klima veröffentlicht, gesprochen von Richard Gere mit Untertiteln in 20 Sprachen, auch das ist gratis online anzusehen. Was hat sich sonst noch getan? Die Klimawarnung von Dr. Bender mit internationalen Wissenschaftlern hat ein breites Echo gefunden. Außerdem hat Noam Chomsky sein neues Buch mit dem Titel Rebellion oder Untergang veröffentlicht. Der französische Biologe Bruno David hat sein Buch »In Morgengrauen der sechsten Massenvernichtung, wie wir die Erde bewohnen« veröffentlicht. Und immer mehr kompetente Menschen sprechen darüber, dass Viruserkrankungen mit unserem globalen zivilisatorischen Lebensstil zusammenhängen. Ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn ihr euch mit dem Thema befasst. Es geht in all dem um die Wichtigkeit, dass wir Menschen die Tatsachen akzeptieren, anerkennen und sie öffentlich diskutieren. Ich kann nicht locker lassen bei diesem Thema. Es geht nicht um irgendwelche obskuren Weltuntergangsszenarien, es geht nicht um einen Doomerism, sondern es geht um das Wichtigste überhaupt dass wir unseren nachkommenden Generationen nicht das Desaster hinterlassen, vor dem wir uns drücken. Wir können handeln und handeln bedeutet für uns auch, dass wir uns mit dem Thema befassen, dass wir uns damit auseinandersetzen, es öffentlich machen und dann können neue Ideen und neue Lösungen entstehen. Danke.